CDU /CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe FDP! In vielen Themenfeldern haben wir durchaus ähnliche Auffassungen. Aber bei der inneren Sicherheit muss ich leider feststellen, wiederholt, dass wir da nicht gemeinsam auf einen Nenner kommen. Ich frage mich schon, was Sie mit dem vorliegenden Antrag inhaltlich eigentlich bewirken wollen. Wenn wir mal die Prosa jetzt außen vor lassen, alles, was Sie da geschrieben haben, stelle ich doch fest, Ihr Antrag ist in der Sache reichlich dünn. Von den neun Punkten, die Sie vorgelegt haben, handeln acht Punkte, acht von neun ausschließlich organisatorischer, verfahrenstechnischer Art. Und der einzige Punkt, wo Sie konkrete inhaltliche Forderungen erheben, da nehmen Sie selbst als Antragsteller, als Partei, als FDP überhaupt keine inhaltliche Positionierung fest. Da sagen Sie uns nicht, was Sie eigentlich wollen. Ich will, Ihnen das, ich will Ihnen das gerne erklären. Sie thematisieren beispielsweise die Zuständigkeiten für die Abschiebung ausreisepflichtiger Gefährder. Sie lassen uns aber nicht wissen, ob Sie die Zuständigkeit nun beim Bund haben wollen oder eine andere Lösung. Sie fordern etwas nebulös Regeln für das Trennungsgebot zwischen Polizei und Nachrichtendiensten. Sie lassen uns aber nicht wissen, ob Sie das aufweichen wollen, ob Sie es abschaffen wollen oder was auch immer. Und so, so geht es munter durch Ihren gesamten Antrag. Aber, meine Damen und Herren, da sage ich Ihnen auch, wer Änderungen in unserer föderalen Sicherheitsarchitektur in Deutschland will, der muss doch mal politisch ansatzweise Farbe bekennen, wohin die Reise eigentlich gehen soll. In Hamburg würden wir sagen, da muss man endlich mal Butter bei die Fische geben, liebe Kollegen. Also, solche, solche inhaltlichen Tiefflüge sind wir von Ihrer Fraktion eigentlich nicht gewohnt. Das kennen wir, kennen wir in der Regel von der benachbarten Fraktion. Und, und dass Sie jetzt hierfür, auch noch, eine, und dass Sie hierfür jetzt auch noch eine namentliche Abstimmung beantragen, setzt dem Ganzen dann noch, noch etwas die Krone auf. Aber Sie haben ja ein paar substanzielle Forderungen, zum Beispiel die Schaffung einer digitalen Infrastruktur. Aber da ist doch schon viel passiert. Sie kennen das Projekt Pia von andere. Und Thomas de Maizière, die Wertebach-Kommission, Sie haben viele Vorschläge vorgeschlägt. Und da, will ich, ja, da will ich Ihnen gerne mal was zu sagen, was Ihr stellvertretender Bundesvorsitzender Wolfgang Kubitki dazu gesagt hat am 05.01.2017, das ist kompletter Nonsens. Wir haben doch schon ein FBI, es heißt noch Bundeskriminalamt, noch mehr Konzentration führt zu noch mehr Fehlern. Also, bei dieser Vielstimmigkeit innerhalb der FDP, wundere ich mich erst recht, was Sie denn nun eigentlich in der Sache wollen. Vielleicht fehlt auch etwas Expertise. Vielleicht bräuchte man doch mal wieder einen Innenminister in einem Bundesland. Das ist nur, das ist nur Spekulation. Das stimmt, das stimmt. Da, da sind wir durchaus beieinander. Aber nun zum Vorschlag selbst. Es ist doch völlig klar: wir haben, wir haben kein Erkenntnisdefizit, wir haben ein Handlungsdefizit. Und zur Wahrheit gehört, die Länder wollen schlichtweg keine Abgabe von Kompetenzen. Das wissen wir alle. Und nun können Sie doch nicht ernsthaft glauben, dass eine Kommission, die ähnlich heterogen zusammengesetzt ist wie eine Innenministerkonferenz, auf einmal zu substanzielleren Ergebnissen kommen würde. Das ist doch naiv. Ich will Ihnen das mal sagen mit den Worten von Albert Einstein, die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und genau das machen Sie an der Stelle hier mit Ihrem Antrag. Also, ich will Ihnen aber auch sagen, was wir machen. Wir machen das Notwendige und das Machbare. Mit dem Pakt für den Rechtsstaat, 2000 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte, 7500 neue Stellen für die Sicherheitsbehörden des Bundes, 7500 Stellen bei den Länderpolizeien, gemeinsame Terrorabwehrzentren, g und gehts, Cyber, nationales Cybersicherheitszentrum, Abwehrzentrum und vieles mehr. Und wir bleiben ja aktiv. Der Bundesminister Seehofer hat gestern wieder konkrete Vorschläge geliefert, wie unsere obersten Sicherheitsbehörden besser zusammenarbeiten können und sollen, um den Rechtsterrorismus in unserem Land zu bekämpfen. Also, kurz gesagt, um es mit Ihren Worten zu sagen, die Union ist die Servicekraft für die Sicherheit der Menschen in Deutschland. Ich glaube, das können wir durchaus guten Gewissens sagen. Und ein guter, gut gemeinter Rat am Ende, statt solche wenig zielführenden Forderungen jetzt immer wieder zu erheben, wäre es vielleicht doch besser, wenn Sie Ihr Verhältnis mal zwischen Sicherheit und Freiheit, Datenschutz etwas neu justieren würden. Der Kollege Schuster hat es ja angesprochen. Denn bei allen wichtigen staatlichen Befugnissen, über die wir hier reden – Online-Untersuchung, Quellen-TKÜ, Videoidentifizierung an Bahnhöfen – wer ist regelmäßig nicht dabei? Das ist Ihre Partei. Sie sollten das mal überdenken über die Feiertage, denn eins ist auch klar, Freiheit ohne Sicherheit gibt es nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin in der Debatte ist für die Fraktion der SPD die Kollegin